hallo ihr lieben herzlich willkommen zu einem neuen video ich zeige euch heute ein sehr begehrtes rezept denke ich mal denn ich zeige euch wie ihr aus einem teig gleich vier verschiedene herzhafte gebäcksorten zubereitet die nachfrage war sehr groß sowohl beim letzten video als auch bei mir auf instagram ihr wollt vermehrt Teigwarenrezepte sehen und dachte ich mir kommt ich zeige euch heute mal ein sehr praktisches Rezept mit gleich vier verschiedenen Sorten und ja, ich hoffe das kommt bei euch sehr gut an und dann würde ich jetzt einfach mal sagen, wir starten wie immer direkt los mit den Zutaten. Hier seht ihr die ganzen Zutaten für den Teig, denn wir fangen jetzt nämlich mit dem Teig an. Dafür brauchen wir natürlich Mehl, Sonnenblumenöl, frische Hefe. Ihr könnt aber auch stattdessen äh, Trockenhefe nehmen, etwas Milch, damit der Teig schön, äh, schön fluffig wird. Hier habe ich lauwarmes Wasser, Zucker und Salz. Also, ich starte jetzt mal mit dem Teig, damit er schon mal in aller Ruhe ruhen kann. Und äh, währenddessen äh, kann ich dann die Füllungen zubereiten. Wir legen da einfach mal direkt los. Ich gebe jetzt alle Zutaten direkt gleichzeitig in die Schüssel, lasse den Teig für gute 5 bis 8 Minuten äh, gut durchkneten und äh, anschließend decke ich den noch mit Frischhaltefolie zu und stelle den einmal beiseite und lasse den erstmal für eine gute Dreiviertelstunde bei Zimmertemperatur ruhen. So, der Teig ist fertig geknetet, der sollte sehr weich sein, ganz, also minimal klebrig, nicht allzu klebrig. Sollte jetzt nicht allzu sehr äh, Teigmasse an den äh, Händen haften. So, jetzt knete ich ihn nochmal hier auf die Arbeitsfläche durch. Jetzt gebe ich ihn wieder zurück in meine Schüssel, fette den nur ein bisschen ein, damit er nicht äh, austrocknet und stelle den jetzt einmal für eine gute Dreiviertelstunde beiseite. So, ich fange jetzt mit der ersten Füllung an und zwar benötige ich diese Füllung für meine Buttboots. Ich werde aus dem Teig so kleine Mini-Buttboots herstellen und dafür brauche ich hier 500 Gramm Hackfleisch. Hier habe ich zwei Möhren, zwei kleine Zwiebeln, die sind gewürfelt und Zucchini. Zucchini und Möhre habe ich jeweils geraspelt. An Gewürzen habe ich Kreuzkümmel, Paprika, etwas Rasselhernut und Kurkuma. Natürlich Salz, Pfeffer, Standard und Olivenöl. So, hier mein gehacktes, das gebe ich jetzt in meine Pfanne. Da habe ich bereits Olivenöl reingegeben, brate das erstmal an. Im Anschluss gebe ich dann äh, die Zwiebeln, die Möhren und die Zucchini hinzu und würze das Ganze noch zum Schluss und fertig ist dann die Füllung. Was ich jetzt hier noch, ist mir jetzt gerade erst im Schuss eingefallen, hinzufüge, sind Oliven, grüne Oliven, die, hat, die sind jetzt bei mir eingefroren. Die gebe ich jetzt einfach mit rein, geben nochmal mal so eine leichte Säure, das harmoniert wunderbar miteinander. So, jetzt lasse ich das noch für drei Minuten kurz braten. Ihr seht, die Zucchini, die ist jetzt schön zerfallen auch schön weich geworden, genauso wie die Möhren. Dauert in der Regel gar nicht so lange, also innerhalb von zehn Minuten ist die Füllung eigentlich fertig. So, Zum Schluss, wenn ihr wollt, könnt ihr noch Petersilie oder hinzugeben, das mache ich nicht. So, drei Minuten noch und dann ist die Füllung Nummer eins fertig! Füllung Nummer 2 bereite ich für meine Fatayar Psebernek vor. Das sind so äh, libanesische Teigtaschen gefüllt mit Spinat, abgerundet mit Sumak, also Essigbaumgewürz und mit der leichten Säure der Zitrone. Ein hervorragendes Rezept. Das einzige Woran es sich unterscheidet, ist die Zubereitungsart. Also normalerweise wird der Spinat ähm, ja, nicht angedünstet. Ich mache das jetzt, damit das alles schnell gehen muss. Und deswegen werde ich das jetzt einmal hier andünsten. Und sowohl den Spinat als auch die Zwiebeln, das dünste ich jetzt ganz schnell in meine Pfanne und würze das anschließend hier mit meinen Gewürzen. Dafür benötige ich, das habe ich ja ganz vergessen, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich habe hier Spinat, der ist bereits gewaschen und geputzt. Des Weiteren habe ich hier Zwiebeln, äh, Saft von äh, einer Zitrone, einer großen Zitrone allerdings. Und äh, hier habe ich Sumak, Essigbaumgewürz. Würzen tun wir das Ganze mit Salz, Pfeffer und Braten oder beziehungsweise dünste das Ganze in Olivenöl an. Also los geht's! Ich brate jetzt zunächst die Zwiebeln schön glasig an, gebe im Anschluss den Spinat hinzu, bis das schön zerfällt. Und die Flüssigkeit weitestgehend verdunstet ist. Und ganz zum Schluss wird das Ganze noch gewürzt. Und das war's. Die Füllungen sind fertig, der Teig ist super aufgegangen, wie man hier so schön sehen kann. Ich fange jetzt mal mit dem butt butz an. Also zuallererst muss ich den Teig hier erstmal portionieren. So, knet den jetzt noch einmal gut durch. Ich fange jetzt mit dem Boots an und ähm, zur Hilfe nehme ich mir hier so einen Abstandshalter von 4 mm damit die nachher schön äh, gleichmäßig dick sind und damit die auch schön aufgehen und ähm, ich bemehle meine Arbeitsfläche leicht mit Mehl und rolle den Teig hier jetzt einmal schön aus. So, ich habe mir jetzt den Teig einmal für die Boots schön ausgerollt, allerdings auf 2 mm. Ich muss mich da an dieser Stelle jetzt einmal korrigieren. 4 äh, mm sind doch zu dick, also 2 mm ist schon die optimale Dicke. Ähm, jetzt nehme ich hier einen Ring und steche hier mir ja, runde Kreise aus. Das sollen ja nämlich Mini Boots werden. Und lege sie anschließend auf mein backblech das nicht wieder zusammenkneten einfach so wie es ist so übereinander lappen und so hinlegen und das nehme ich mir jetzt einmal beiseite und lege es hier einmal auf mein backblech bis ich den rest hier fertig habe so ich fange jetzt an meine Boots Boot auszupacken das ganze mache ich hier einmal auf meinem crepe maker die platte ist schon recht heiß jetzt lege ich die teilchen hier einfach drauf ich sage euch gleich ähm, wie ihr super Boots bekommt sodass sie so richtig schön aufgehen sobald die hier Blasen werfen wende ich sie damit die gleich schön aufgehen Und das müsst ihr immer wieder machen, immer wieder wenden, auch wenn die nicht, also nicht warten, bis die goldbraun sind, sondern einfach immer wieder wenden, damit die sich schön aufblasen können. So, hier kommt der erste schon hoch, man sieht es hier perfekt, der zweite, so muss es sein. So, und so müssen die Boots aufgehen. Wenn die so aufgehen, dann sind, ist das super. Ja, sorry, an dieser Stelle muss ich jetzt mit äh, Voiceover weitermachen, da mein Mikrofon leider den Geist aufgegeben hat. Oh Mann, Technik, die begeistert. Oh Mann, oh Mann. Ja, wie dem auch sei, also die andere Portion für meine Fatale rolle ich ebenfalls ca. 2 mm dünn aus und steche anschließend mit dem Ring so kleine Teiglinge aus. Der Ring hat übrigens einen Durchmesser von 10 cm. Und äh, in die Mitte verteile ich jeweils einen Teelöffel von der Spinatfüllung. Hier nochmal der Hinweis, die Spinatfüllung muss wirklich komplett trocken sein. Also es sollte nichts mehr äh, runtertropfen. Und wenn ihr sicher gehen wollt, dann könnt ihr die äh, Füllung ruhig in einem Sieb äh, geben. Und äh, ja, so kann, so kann nämlich die restliche Flüssigkeit noch runtertropfen, bevor ihr die dann befüllt. Die Ränder drücke ich bis zur Mitte fest zusammen, sodass eine Art Dreieck entsteht und der kleine Rand, der oben ist, der sich da oben bildet, drücke ich zum Schluss nochmal richtig fest zusammen, denn hier dürfen die Teilchen, während sie im Backofen sind, nicht aufgehen. Die Teiglinge lege ich auf ein Backblech und dann kommen sie in den vorgeheizten Backofen bei 190 Grad Ober-Unterhitze für ca. 20 ja, bis 25 Minuten. Da ist jeder Backofen unterschiedlich. Da müssen sie jedenfalls so lange drin bleiben, bis sie goldbraun sind. Und ja, so fahre ich einfach fort mit dem Rest und mache anschließend mit der nächsten Portion weiter. Für die Käseschnecken habe ich aus der großen Portion kleine Bällchen geformt, da wiegt jedes Stück so ca. 40 Gramm. Im Schlussstrich habe ich sechs Stück rausbekommen, die ich zunächst so ca. 3 mm längst ausrolle. Dann verteile ich der Länge nach einfach die Käsemischung drüber und rolle sie zunächst zu einem Strang, den ich anschließend zu einer Schnecke wickle. Also wie man so schön im Video sehen kann, das Video spricht eigentlich für sich. Und äh, ja, bevor ich sie in den Ofen schiebe, bestreiche ich sie noch mit etwas Eigelb und streue nochmal eine ordentliche Portion Käse drüber. <lacht> Ihr wisst ja, viel hilft viel. Ja, gebacken werden sie ebenfalls im vorgeheizten Ofen. Also ich schiebe sie eigentlich direkt nach den Verteilern. Hitzeeinstellung bleibt dabei gleich backe sie halt bis sie von beiden seiten schön goldbraun sind bei mir waren sie jetzt so 25 minuten drin in diesem schritt bereite ich die Minipizzen vor denn die müssen nämlich vorgebacken werden vorher aber rolle ich den teig natürlich 4 mm dick aus und steche den ebenfalls mit dem ring rund aus die Teiglinge setze ich dann auf ein Backblech und drücke dann mit einem Glas so quasi die Seitenränder hoch, sodass gleichzeitig so eine kleine Kuhle in der Mitte entsteht, die man problemlos später belegen kann, ohne dass, man da, dass da später alles rausläuft. Ich finde das so eigentlich ganz praktisch, wenn man sich so innerhalb der Kuhle orientiert. Und bevor die aber vorgebacken werden, steche ich den Teig mit einer Gabel ein damit die Pizzen mir nicht äh, im Backofen aufgehen. Im Ofen werden sie bei 190 Grad schon mal für 10 Minuten vorgebacken, um sie später dann einfach zu belegen. Und belegen könnt ihr die, wie gesagt, nach eurem Geschmack ganz beliebig. Ich habe sie jetzt zum Beispiel ganz klassisch mit Thunfisch und Käse belegt. Und da ich noch viel von der Hackfleischfüllung übrig hatte, habe ich die ebenfalls verwendet. Und ich muss sagen, im Nachhinein war das wirklich die richtige Entscheidung, das, denn das hat wirklich mega gut geschmeckt. Also vor allem diese Kombi mit dem über, überbackenem Käse da drauf war wirklich der Hammer. Also das müsst ihr ebenfalls auch mal ausprobieren, wenn ihr noch die Hackfleischmasse übrig habt, verwendet die hier für die Pizza. Schmeckt wirklich mega lecker. Und nachdem ich sie fertig belegt habe, schiebe ich sie dann nochmal erneut in den Backofen und lasse sie nochmal für weitere 10 Minuten bei 190 Grad backen. Bei mir werden die erst kurz vor dem Servieren äh, gefüllt, die Bootboards. Und hier sieht man nochmal so schön, wie, wie hohl die sind von innen, äh, so wie sie sein sollen und schön luftig und das liegt einfach an dem trick den ich euch vorhin äh, beim auspacken erklärt habe vergisst die nicht immer direkt äh, hin und wieder mal zu wenden bis die wirklich komplett aufgehen und äh, zum garnieren nehme ich da immer sehr gerne salatblätter ihr wisst ja eigentlich auch nur fürs auge das auge ist ja immer mit ne? und ja so sieht das endergebnis aus meiner teigtaschen vor allem wenn es so schön auf, sem, auf so einer platte serviert ist es ist auf jeden fall so ein richtiger hingucker auf dem iftar -Tisch. und äh, ja das Kommt auf jeden fall immer sehr gut an und äh, wenn ihr es nachmachen wollt, dann findet ihr alle Zutaten mit den genauen Mengenangaben in der Infobox, wie immer. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr das nachmacht und mich dann auch auf Instagram verlinkt. Da würde ich mich auf jeden Fall, äh, da wäre ich euch sehr dankbar. Und aktiviert Leute, nicht vergessen, immer die Glocke auf meinen Kanal, damit ihr immer benachrichtigt werdet, wenn was Neues kommt. Äh, das ist mir nämlich aufgefallen, ganz viele schreiben mir, die haben gar nicht mitbekommen, äh, dass ich ein Video hochgeladen habe, aber... Also immer schön aktivieren und äh, wenn ihr schon mal dabei seid, könnt ihr auch einen Kommentar oder ein Like dalassen. Egal, Hauptsache aktiv, darauf kommt es eigentlich immer an. Und ja, ich wünsche euch, meine Lieben, viel Spaß beim Nachmachen, gutes Gelingen und bis zum nächsten Video. B's und bis dann. Ciao!